Alle haben schon von ihr gehört. Die Antifa. Die Meinungen über sie gehen weit auseinander. Dabei scheint in der Diskussion häufig gar nicht so klar zu sein, was die Antifa eigentlich ist. Wenn man bei Google oder auch YouTube nach Antifa sucht, findet man viele, zum Teil widersprüchliche Aussagen. Einiges, was wahr ist, aber auch viele Fake News und zum Teil wirre Verschwörungstheorien. Wir möchten heute der Frage nachgehen, Antifa, was ist das eigentlich? In Deutschland versammeln sich unter dem Begriff Antifa viele, zum Teil sehr unterschiedliche Gruppen. Parteien, Einzelpersonen, politische Aktionen und Aktionsformen. Er wird als Eigen- und Fremdzuschreibung benutzt, manche nutzen ihn mit Verachtung, um den politischen Gegner zu diffamieren, andere tragen ihn mit Stolz gar als Teil ihrer Identität. In Deutschland und Italien entstanden gibt es inzwischen weltweit viele Länder, in denen linke Bewegungen sich als Antifa verstehen und das bekannte Doppelfahnsymbol symbol verwenden. Von autonomen, linksradikalen Gruppen bis hin zu staatstragenden PolitikerInnen, von sozialdemokratischen bis hin zu anarchistischen und kommunistischen Strömungen ist die gesamte Bandbreite der politischen Linken dabei. Wichtig ist, die Antifa ist keine Organisation, man kann ihr nicht beitreten. Es gibt keine offiziellen Strukturen und keine gewählten öffentlichen SprecherInnen, die für die Antifa sprechen könnten. Einzelne Antifa-Gruppen können nur für sich sprechen. Der Begriff Antifa an sich ist erstmal nur eine Abkürzung. Sie steht für Antifaschismus oder antifaschistische Aktionen. Anti, das heißt gegen etwas, ist also gegen den Faschismus. Antifa ist weniger wer man ist, als was man tut. Antifa ist eine politische Praxis, die aus moralischer und ethischer Überzeugung entsteht. Und diese Praxis heißt, sich dem Faschismus entgegenstellen, ihn verhindern, Faschisten an dem hindern, was sie gerne erreichen wollen. Um zu verstehen, was der Antifaschismus ist, muss man also wissen, was es mit dem Faschismus auf sich hat. Das ist eigentlich ein längeres Thema, vielleicht werden wir einmal ein eigenes Video dazu erstellen. Kurz und knapp, es gibt viele verschiedene Theorien zu den Merkmalen, der Geschichte und den Wirkungsweisen des Faschismus. Grundlegend kann man sagen, der Faschismus ist eine politische Ideologie, wie der Liberalismus, der Sozialismus oder der Konservatismus. Das heißt, er schafft bestimmte Wertvorstellungen, auf denen dann ein konkretes politisches Programm aufgebaut wird. Die Forschung ist sich bis heute nicht einig wie man den Faschismus denn nun definieren sollte. Wir haben aus verschiedenen Faschismustheorien und historischen Beispielen für reale faschistische Bewegung folgende Punkte herausgesucht. Sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sollen aber einen kleinen Überblick geben. Erstens: Führerprinzip. An der Spitze einer faschistischen Bewegung oder eines faschistischen Staats steht ein autoritärer, unfehlbarer Führer. Hier zeigt sich auch schon die zutiefst antidemokratische Veranlagung des Faschismus. Abschaffung der Klassen- und Ständegesellschaft stattdessen Volksgemeinschaft und Leistungsgesellschaft. Es soll keine Arbeiter und Kapitalisten, Adlige und Bürgerliche mehr geben, sondern nur noch ein Volk. In der Gesellschaft kann man auf- und absteigen, je nachdem, wie viel man geleistet hat. 3. Extremer Nationalismus und Überhöhung des Volkes Ein mehr oder weniger willkürlich definiertes Volk wird von äußeren und inneren Feinden bedroht. Es muss durch das Wiedererstarken der Nation gerettet und neu erschaffen werden. Viertens. Elitedenken und Heldentum. Faschisten glauben, der besten Rasse, dem besten Volk und der besten Nation anzugehören. Um diese vor dem befürchteten Untergang zu sichern und zur Wiedergeburt zu führen, müssen Opfer gebracht werden, zum Beispiel durch den Heldentod der Soldaten auf dem Schlachtfeld. Faschistische Bewegungen zeichnen sich also auch durch einen aggressiven Militarismus und Todessehnsucht aus. Fünftens. Antikommunismus und Demokratiefeindlichkeit. Auch wenn das nationalsozialistische Deutschland und die stalinistische Sowjetunion viel kooperiert haben, zeigt sich der Faschismus durch eine grundlegende Feindschaft zum Marxismus aus. Klar, wo die Nation an erster Stelle steht und die eigene Rasse als die beste angesehen wird, ist die Idee der internationalen Solidarität unter ArbeiterInnen und zwar egal welcher Rasse sie angehören und das Ziel der Abschaffung aller Nationalstaaten, wie schon Karl Marx forderte, natürlich nicht willkommen. Ebenso die Ablehnung einer bunten, widersprüchlichen, demokratischen Gesellschaft. In einem Staat mit alleinigem Führer, der dazu noch über jeden Zweifel erhaben ist, kann es keinen Raum für Kritik geben, es kann keine demokratischen Wahlen geben und zum Beispiel keine Kunst und Literatur, die sich nicht in den Dienst der Rasse und Nation stellt. Die Antifa kann in Deutschland auf eine ca. 100-jährige Geschichte zurückblicken. Als nach dem Ersten Weltkrieg mit der NSDAP und ihrem Führer Adolf Hitler eine faschistische Bewegung und Partei nach italienischem Vorbild entstand, wo seit 1924 mit Benito Mussolini ein Faschist an der Macht war und die NSDAP mit den Jahren immer stärker wurde, entstanden auch bald Gruppen der Kommunistinnen und SozialdemokratInnen, die sich gegen die Faschistinnen zur Wehr setzten. Die NSDAP baute mit der SA, der Sturmabteilung, eine schlagkräftige paramilitärische Gruppe auf, die sich auf Schlägereien und Straßenschlachten mit dem politischen Hauptfeind, den KommunistInnen konzentrierte. Aufgrund ideologischer Verwerfungen und dem Unterschätzen der Gefahr, die von der NSDAP ausging, bekämpften die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, und die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, nicht nur die FaschistInnen und vor allem nicht gemeinsam, sondern auch sich gegenseitig. 1932 führte das bei der SPD zur Gründung der Eisernen Front, deren Symbol aus drei Pfeilen besteht. Gegen den Kommunismus, gegen den Faschismus und gegen die Monarchie. Das Symbol ist in Deutschland heutzutage kaum noch geläufig, wird aber international noch ab und zu verwendet. Um eine eigene symbolträchtige Organisation zu haben, gründete die KPD kurz darauf die Antifaschistische Aktion. Als Symbol werden erstmals die zwei Fahnen benutzt. Sie stehen für Kommunismus und Sozialdemokratie. Bei letzterer sollten allerdings nur die Mitglieder der Basis der SPD angesprochen und für die kommunistische Bewegung gewonnen werden. Mit der Partei an sich war man ja verfeindet. Der Ring soll einen Rettungsring darstellen. Das Doppelfahnsymbol symbol wurde erst in den 80er Jahren von autonomen Gruppen in leicht veränderter Form wiederverwendet. Rot und Schwarz stehen jeweils für kommunistische und anarchistische Tendenzen. Die Fahnen wurden nun ausschließlich von links gegen rechts abgebildet, da die Antifa eine linke Bewegung ist, die gegen rechts vorgeht. Doch was heißt es eigentlich, sich heutzutage antifaschistisch zu engagieren? Wir haben ein paar Schwerpunkte herausgesucht. 1. Klassische Blockadeaktionen und Demos Frei nach dem Motto, Nazis blockieren, wo immer sie appearen, gibt es bei so gut wie jeder öffentlichen Mobilisierung von Neonazis und extremen Rechten eine Gegenmobilisierung. Ziel ist, den Rechten nicht unwidersprochen den öffentlichen Raum zu lassen, ihnen zu zeigen, dass sie nicht willkommen sind und ihre Demos und Kundgebungen nicht als Machtdemonstration nutzen können. So wollte zum Beispiel die Neonazistische Kleinstpartei die Rechte im Juli 2019 in Kassel eine Demonstration durchführen. Juli 2019, kurz nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke, der mutmaßlich von Neonazis ermordet wurde, eine verabscheuungswürdige Provokation. Durch die folgende bundesweite Mobilisierung durch Antifa-Gruppen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen etc. kamen schließlich mehrere tausend Menschen auf die Straße, die gegen die gerade mal 120 Neonazis demonstrierten. Bei Ereignissen wie diesen gibt es meist ein breites Spektrum an Aktionsformen. Neben der Gegenkundgebung und Demonstrationen wird zum Beispiel durch Sitzblockaden auf der Demo-Route der Nazis versucht, deren Demo zu unterbrechen, im besten Falle sogar abzubrechen. In den letzten Jahren in Deutschland eher seltener, aber dennoch möglich, sind auch militante Aktionen, zum Beispiel Anschläge auf Kabelleitungen der Bahn, mit der die Neonazis anreisen wollen, oder Eier, Stein und Farbbeutelwürfe auf die Nazis. Dazwischen ist alles denkbar, von Transparenten mit Parolen gegen die Nazis am eigenen Balkon aufhängen, über Samba-Gruppen, die die Gegendemonstration mit Percussion begleiten, über stilles oder laut Parolen rufendes Mitlaufen auf den Demos, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Häufig ist eine bunte Mischung aus Aktionsformen der Schlüssel zum Erfolg eines gelungenen Aktionstages gegen Nazi-Demos. Häufig genug hat sich gezeigt. Je frustrierter die Nazis am Ende des Tages sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie beim nächsten Mal nicht wiederkommen und ihre menschenverachtenden Thesen verbreiten wollen. Sie können sich selbst auch nicht mehr als Stimme der schweigenden Mehrheit darstellen. 2. Recherche und Archiv Neben medienwirksamen Demos und spektakulären Aktionen findet ein Großteil von Antifa-Arbeit im Hintergrund, zum Teil gar im Verborgenen statt. Es ist extrem wichtig zu wissen, wie sich Neonazis und Rechte untereinander vernetzen, organisieren, finanzieren, wo sie sich treffen, was sie auf den Treffen machen, wer sich mit wem gut versteht, wer auf ihren Konzerten und Festivals spielt, welche Schwerpunkte sie in ihrer politischen Arbeit haben und möglichst vorab zu erfahren, was sie vorhaben. Die gewonnenen Erkenntnisse werden seit einigen Jahren auf Blogs und Webseiten verbreitet. Häufig haben diese Blogs einen regionalen Bezug. Manche Blogs recherchieren aber auch bundesweit. An dieser Stelle sei auf die starke Recherche des Blogs Exif Recherche verwiesen. Seit vielen Jahren, zum Teil lange vor dem Internet, gibt es aber auch schon verschiedene Publikationen, die sich mit rechten Umtrieben befassen. Viele Antifas informieren sich beispielsweise über das antifaschistische Infoblatt, das Magazin Der Rechte Rand oder auch das lotter Lottermagazin. Aufgrund der Qualität und der Fülle an Belegen für die dargestellten Sachverhalte werden Antifa-Recherchen auch gerne von klassischen etablierten Medien genutzt. Um die Einstufung des faschistischen Flügels einer Parteiströmung in der AfD rund um Björn Höcke als rechtsextrem zu begründen, hat sich 2019 sogar der Deutsche Inlandsgeheimdienst, das sogenannte Bundesamt für Verfassungsschutz, auf Antifa-Recherchen bezogen. Um die Recherche über die extreme Rechte auch für kommende Generationen für Wissenschaft und Journalismus zugänglich zu halten, gibt es mehrere Archive, zum Beispiel das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin, kurz APABITZ, oder auch die Antifaschistische Informationsdokumentations- und Archivstelle München, kurz AIDA. Drittens Bildungsarbeit die Aufklärung über faschistische Tendenzen und Aktivitäten von Neonazis, also unter anderem auch das breite Bekanntmachen der Ergebnisse der Antifa-Recherche, ist wichtige Aufgabe verschiedener Gruppen. Je mehr Leute über die Gefahren und die Menschenverachtung des Faschismus Bescheid wissen, desto mehr handeln antifaschistisch, so zumindest die Theorie. Als bekannte Initiativen seien hier die staatlich geförderten, mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus genannt. Bundesweit finden wahrscheinlich jede Woche zig Infoveranstaltungen, Vorträge, Filmvorführungen statt, es werden Podcasts und Videos, Blogbeiträge und Artikel erstellt, mit dem Ziel, über die extreme Rechte in Deutschland und weitere Antifa-Themen zu informieren. Wir verlinken in der Beschreibung neben unseren Quellen eine kleine Auswahl von Beiträgen, die wir spannend finden, wollen euch aber ermutigen, selbst zu schauen, was es vielleicht bei euch vor Ort für antifaschistische Gruppen gibt und welche Angebote diese stellen. Viertens, Beratung von Opfern rechter Gewalt. Die extreme Rechte ist gewalttätig. Eine Ideologie der Ungleichheit, in der Vernichtungsfantasien gegen politische GegnerInnen und Menschen mit vermeintlich geringerem Wert wichtiger Bestandteil sind, macht nicht bei provokanten Worten halt. VertreterInnen einer solchen Ideologie handeln auch dementsprechend. Historisch hat das zum Holocaust mit schätzungsweise 6 Millionen Toten und einem Weltkrieg mit schätzungsweise 60 bis 65 Millionen Toten geführt. Doch auch in jüngerer Vergangenheit zeigte sich die Gewaltbereitschaft und die Verachtung vor dem Leben durch 208 Todesopfern rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung 1990. Damit die Opfer von gewalttätigen Übergriffen nicht allein gelassen werden, gibt es in vielen Bundesländern Opferberatungsstellen, die sich professionell und parteilich für die Opfer einsetzen und diese bei der Auf- und Verarbeitung des Angriffs, bei möglichen juristischen Folgen und vielem weiteren unterstützen. Auch wenn dieser Punkt wenig mit klassischer Antifa-Arbeit zu tun hat, finden wir ihn enorm wichtig und wollten ihn kurz erwähnen. Wenn ihr selbst Stress mit Nazis habt und Unterstützung braucht, schaut gerne beim Verband der Beratungsstellen für Betroffener rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt vorbei. Wir packen einen Link in die Beschreibung. 5. Gedenken an die schrecklichen Verbrechen des Faschismus zu erinnern und vor der Gefahr einer wieder stärker werdenden politischen Rechten zu warnen, sich immer wieder selbst klarzumachen, warum man gegen diese Ideologie und seine VertreterInnen kämpft, ein Bewusstsein in der Bevölkerung für antifaschistisches Engagement zu schaffen – diese und viele Gründe mehr gibt es, dass zu Jahrestagen bedeutender historischer Ereignisse viele antifaschistische Kundgebungen und Demos, Vorträge, Plakataktionen und vieles mehr gibt. Solche Daten wären zum Beispiel der 9. November, Jahrestag der sogenannten Reichspogromnacht 1938, in der es einen massiven Gewaltausbruch gegen jüdisches Leben in Deutschland gab. Oder der 27. Januar, international der offizielle Holocaust-Gedenktag, da Auschwitz am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit wurde. 6. Kunst und Street Art – Subkulturelles Die Antifa ist für viele Menschen auch eine Subkultur, eine Szene, in der man sich bewegt, die auch identitätsstiftend sein kann. Für manche leider mehr Lifestyle, denn politische Praxis. Dadurch sind in den letzten Jahrzehnten auch im Bereich Antifa viele Dinge entstanden, die es in fast jeder Subkultur gibt. Kampfansage, Johnny und der Cap, Handgranate, Deutschland wird Im, im Gleichschrittmarsch, ihr macht euren Job, die Heimat im Herzen und die Kacke im Kopf. Im Gleichschrittmarsch, ihr macht euren Job, die Heimat im Herzen und die im Kopf. Musik, von Punkbands bis zu Rappern, die zu antifaschistischen Themen singen, Graffiti, Kleidung, Accessoires, Aufkleber, Memes, alles dabei. Neben diesen Schwerpunkten gibt es aber noch eine Vielzahl an weiteren Aktivitäten, wo sich Antifas engagieren. Am naheliegendsten ist natürlich sämtliche antirassistische Arbeit, zum Beispiel die Unterstützung Geflüchteter. Häufig geht mit einer antifaschistischen Einstellung auch eine Kritik am herrschenden kapitalistischen System einher, sodass zum Beispiel Streiks und Arbeitskämpfe unterstützt werden. Viele Antifas sind auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv. Überschneidungen gibt es aber eigentlich zu allen progressiven sozialen Bewegungen, sei es nun Feminismus, Antimilitarismus, Recht auf Stadt und so weiter, um nur ein paar zu nennen. Generell geht es darum, FaschistInnen das Leben schwer zu machen, bzw. die sozialen und politischen Kosten für faschistische Aktivität in die Höhe zu treiben, während man auf der anderen Seite möglichst viele Menschen von der Notwendigkeit, sich antifaschistisch zu organisieren und aktiv zu werden, überzeugen möchte. Mythen und rechte Propaganda. Dass es die Antifa nicht gibt und es keine festen Organisationsstrukturen gibt, haben wir schon am Anfang gezeigt. Doch es gibt noch mehr Mythen und falsche Annahmen rund um die Antifa. Als direkter Gegner einer maximal aggressiven, gewaltbereiten Bewegung, die keine Skrupel hat, auch die schrecklichsten Methoden zum Erreichen der eigenen Ziele einzusetzen, ist die Antifa häufigen Propagandalügen der extremen Rechten ausgesetzt. Erstens. Die Antifa sind die wahren Faschistinnen. Oder Antifa und Nazis, beides gleich schlimm. Da Antifaschistinnen aus dem linken politischen Spektrum kommen und sie daher dazu tendieren, Feministisch, antirassistisch, antiautoritär, antikapitalistisch und kritisch gegenüber Nationalstaaten zu sein, sind sie offensichtlich ideologisch weit davon entfernt, dem Faschismus anzuhängen. Wie wir schon gesehen haben, ist eines der Ziele faschistischer Bewegungen, einen starken Staat aufzubauen, dessen Bevölkerung völkisch-homogen sein soll, also ein rein weißes, arisches Volk. Wer da nicht reinpasst, soll mindestens zur Migration gezwungen werden, im schlimmsten Fall durch einen Genozid, also Völkermord, vernichtet werden. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die das, zu Recht, mit allen Mitteln verhindern wollen und ideologisch ganz andere Ziele haben. Wie kommen Leute jetzt also dazu, diese beiden extrem gegensätzlichen, verfeindeten Bewegungen in einen Topf zu werfen? Die Antwort liegt in der analytischen Unschärfe, die diese Gleichsetzung von Antifaschismus und Faschismus ermöglicht. Da AntifaschistInnen zum Teil militant agieren, wird gesagt, beide sind gewaltbereit, also sind sie gleich. Dabei wird völlig übersehen, aus welchen Gründen und mit welchen Zielen Gewalt eingesetzt wird. Nazis und Faschisten wollen nicht nur nicht weiße Menschen aus der Gesellschaft ausschließen, sondern zum Beispiel auch queere und behinderte Menschen, sowie Jüdinnen und Juden. Eine Menge Menschen werden also existenziell durch den Faschismus bedroht und müssen Gefängnis, Folter, Deportation und Tod befürchten, sollten Faschistinnen an die Macht kommen. Für Betroffene ist das Hindern von Faschistinnen an der Durchsetzung ihrer Ziele also erst einmal Selbstverteidigung. Dabei kann auch physische Gewalt zum Einsatz kommen. Das heißt nicht, dass alle Antifaschistinnen gewaltbereit sind. Erst recht heißt es nicht, dass alle antifaschistischen Tätigkeiten gewaltvoll sind. Auch soll das nicht heißen, dass jegliche Gewalt gegen Faschistinnen immer okay oder zielführend ist. Doch es sollte klar sein, dass sich die Gewalt, die von FaschistInnen ausgeübt wird und die Gewalt gegen FaschistInnen durch Antifas sowohl qualitativ als auch quantitativ unterscheidet. Extreme Gewalt ist tief in faschistischer Ideologie verankert. Sie ist ein fundamentaler Teil und letztendliche Konsequenz faschistischen Handelns. Linke Utopien hingegen zeichnen sich durch das Beschreiben einer Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung, ohne Krieg und Militär aus, also einer möglichst gewalt- und herrschaftsfreien Gesellschaft. Neben der Gewaltfrage ist ein häufiges Argument, warum Antifa die wahren Nazis sind, dass Meinungsfreiheit für alle gelte, auch für Nazis und FaschistInnen und wenn man versuche, jemandem in seinem oder ihrem Recht der Meinungsfreiheit zu beschneiden, dann sei man genauso schlimm wie die Nazis, die bekanntermaßen nicht so viel Meinungsfreiheit in ihrem Regime zugelassen hatten. Die Meinungsfreiheit ist in Deutschland ein sehr hohes Gut. Sie hat Verfassungsrang, niedergeschrieben in Artikel 5 des Grundgesetzes. Die Meinungsfreiheit ist also ein Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat. Der Staat darf die Äußerung von Meinungen nicht unterdrücken, sofern diese Meinungen nicht verfassungsfeindlich sind oder andere Leute beleidigen. Meinungsfreiheit heißt also nicht, dass man seine Meinung ohne Widerspruch überall verkünden darf. Wenn Faschistinnen angepöbelt, aus Diskussionsrunden geschmissen oder ihre Aufmärsche von Antifas blockiert werden, dann sagt das Nullkomma gar nichts über die Einstellung von Antifas zum Thema Meinungsfreiheit aus und ob jemandes Meinungsfreiheit beschnitten wurde. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Antifa sich klar pro Meinungsfreiheit positionieren, eben weil sie wissen, dass eine Gesellschaft ohne Meinungsfreiheit eine unterdrückerische, autoritäre ist. Weil sie Interesse habt, tiefer in das Thema einzusteigen, ist Karl Poppers Arbeit zum Toleranzparadoxon zu empfehlen. An dieser Stelle noch ein schönes Zitat des amerikanischen Schriftstellers James Baldwin, der die Debatte um Meinungsfreiheit und Diskutieren mit Nazis auf den Punkt brachte. We can disagree and still love each other. Unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and right to exist. 2. Antifa gleich Schwarzer Block Auch wenn es auf Antifa-Demonstrationen auch immer wieder schwarze Blöcke gibt, ist diese Aussage nur bedingt richtig. Der Schwarze Block ist ebenso wenig wie die Antifa eine Organisation, bei der man Mitglied sein kann. Der Schwarze Block ist nichts weiter als eine Demonstrationstaktik. Durch die einheitliche Kleidung und auch teilweise Vermummung soll eine Identifizierung der einzelnen Teilnehmenden erschwert werden. Neonazis machen auf vielen Antifa-Demos sogenannte Anti-Antifa-Arbeit und versuchen einzelne Antifas zu fotografieren und später zu identifizieren. Der schwarze Block dient hier also dem Selbstschutz. Des Weiteren wird durch das geschlossene Auftreten, häufig mit Transparenten an den Seiten der Demo, Übergriffe durch die Polizei oder auch durch militante Neonazis erschwert. Ursprünglich wurde diese Taktik in der anti atomkraft in den 80er Jahren entwickelt. Auf vielen Demos zu vielen verschiedenen Themen mit autonomer Beteiligung wird diese Taktik seitdem immer wieder verwendet. Die Taktik Schwarzer Block hat sich als relativ effektiv erwiesen, sodass sie inzwischen sogar von Neonazis kopiert wurde. Pauschal zu sagen, dass Antifa gleich schwarzer Block oder andersrum ist also nicht richtig. Drittens: AktivistInnen werden dafür bezahlt, auf Demos zu gehen. Seit Jahren geht das Gerücht herum, dass Antifas gar nicht aus Überzeugung gegen AfD und Co demonstrieren, sondern dafür bezahlt werden. BerufsdemonstrantInnen also, die von einer gut organisierten, zentralen Struktur mit Bussen zu den Orten des Geschehens gefahren werden. Es gäbe sogar Wochenend- und Nachtzuschlag. Die Höhe des Stundenlohns variiert. Häufig ist von 25 Euro die Stunde die Rede. Wer finanziert das Ganze angeblich? Wahlweise die Bundesregierung oder George Soros, bzw. eine seiner Stiftungen. An dem Punkt wird es dann noch antisemitisch. Das Ganze ist natürlich ziemlicher Quatsch. 2015 veröffentlichte die Taz einen satirischen Artikel, in dem schon diese damals in rechten Kreisen beliebten Gerüchte, man kann sie fast als Verschwörungserzählung bezeichnen, aufgegriffen und zusammengefasst werden. Spätestens seitdem taucht diese Erzählung, in linken Zusammenhängen ironisch, in rechten ernst gemeint, immer und immer wieder auf. Dabei sollte klar sein, dass antifaschistischer Aktivismus häufig eher kostet. Zum Beispiel, weil Zugtickets zum nächsten Nazi-Aufmarsch gekauft werden müssen und dass die Bundesregierung natürlich niemanden dafür bezahlt, sich wahlweise den ganzen Tag die Beine in den Bauch zu stehen oder die Füße wund zu laufen, im Winter bei Schnee, Regen und Minusgraden, im Sommer bei sengender Hitze und im Zweifel noch Pfefferspray von der Polizei abzubekommen, weil man versucht, die Naziroute zu blockieren. Also Antifa gibt es in Deutschland seit ungefähr 100 Jahren und ist seitdem wichtiger Bestandteil linker Politik. In der Hoffnung, historische Fehler mit fatalen Folgen der Weimarer Republik nicht zu wiederholen, engagieren sich viele Linke gegen Nazis, Rassismus, Autoritarismus und Antisemitismus. Auch wenn es gerade in der Frage rund um Militanz, um Selbstverständnis, Ziel und Auftreten zwischen verschiedenen Gruppen immer wieder zu heftigen Streitereien kommt, ist doch zu beobachten, dass das Thema Antifaschismus einen erstaunlichen Konsens herstellen kann. Was meint ihr? Wie kann der Rechtsruck aufgehalten werden? Was muss passieren, damit der Rechtsterrorismus nicht noch mehr Opfer fordert? Des Weiteren sind wir gespannt, ob ihr selbst schon mal bewusst oder unbewusst an Antifraktionen teilgenommen habt. Wart ihr vielleicht schon mal auf eine Anti-Nazi-Demo oder auf eine Veranstaltung zum Gedenken an den Holocaust? Wir freuen uns auf eine rege Diskussion in den Kommentaren. Zum Schluss freuen wir uns noch über Feedback, wie euch das Video gefallen hat, was haben wir gut gemacht, was ginge noch besser. Das ist unser erstes Video und YouTube ist noch ziemliches Neuland, also seid bitte gnädig. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft noch mehr über Geschichte, Theorie und Praxis der Linken erfahren wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und bis zum nächsten Mal.